Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Gäste und selbstverständlich trauernde Anwesende. Ich beginne mit einem Zitat von unserem Außenminister Heiko Maas. Wann immer mit Überlebenden des Holocaust oder ihren Nachfahren spreche, gibt es ein Wort, das mich erschauern lässt. Ein Wort, das bis ins Mark erschüttert, es ist das Wort wieder. Wenn Überlebende und ihre Nachfahren es verwenden um aktuelle Entwicklungen in Politik und Gesellschaft zu beschreiben. Diese Worte, meine Damen und Herren, lassen bei uns vielen heute unter uns Angst und Schrecken heimkehren, sondern auch ein Gefühl der Unbeschreiblichkeit. Was genau ist hier passiert? Worüber reden wir heute? Warum sind wir hier? Es sind Fragen, auf die ich keine Antworten geben kann, weil ich nie verstehen werde, was in den Köpfen solcher Menschen vorgegangen sein muss. Antisemitismus ist in allen seinen Ausprägungen und Formen immer und muss überall bekämpft werden. Das jüdische Kulturleben und das religiöse Judentum in seinen vielfältigen Strömen bereichert unser Land sehr. Am 9. Oktober letzten Jahres fand in Halle der Versuch eines Massenmordes statt. Eines Massenmordes an über 50 jüdischen Mitmenschen in einem jüdischen Gotteshaus am Yom Kippur, dem allerhöchsten Feiertag im Judentum. Diese schreckliche und gewaltsame Tat sollte jeder live übertragen bekommen. Die ganze Welt sollte sehen, dass Juden in Deutschland getötet werden. Hier in Deutschland, mitten unter uns, mitten im Herzen der Demokratie und das 75 Jahre nach der Shoah. Es sind teilweise wieder genau dieselben Menschen, die dieses, schon mal, die dieses Deutschland schon mal von seiner schrecklichsten Herrschaft, von seiner schrecklichsten Seite erlebt haben. Diese Menschen haben verziehen, jedoch nie vergessen. Und jetzt 75 Jahre nach der Shoah mit über 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden kommt es erneut zu einem Massaker bzw. einem Angriff auf jüdische Mitmenschen. Es ist einer, der, es ist einer höheren Macht geschuldet, einer Eingangstür, die Schlimmeres verhindert hat. Ich war dort und habe diese Tür gesehen. Ich habe versucht zu verstehen, was dort passiert sein muss. Ich sehe aber nur eine Tür mit Einschusslöchern. Sekunden danach sah ich keine Tür mehr. Ich sah einen Schutzengel, der über 50 jüdischen Mitbürgern das Leben gerettet hat. Ich kann nicht in Worte fassen, welches Gefühl diese Menschen gehabt haben müssen, als wieder Schüsse in ihre Richtungen gefallen sind, als sie sich wieder versteckt haben mussten und nur der Glaube an Gott sie am Leben gehalten hat. Was muss in den Köpfen der Menschen vorgegangen sein, als sie während des Gottesdienstes beschossen wurden? Welche Gedanken und Szenarien sich vor ihren Augen wiedergespiegelt haben müssen? Man möchte gar nicht daran denken, in welchen Angstzuständen diese Menschen sich befunden haben müssen. Ich wünschte, ich könnte mit Überzeugung sagen, wir Deutsche haben verstanden. Doch wie kann ich das, wenn Hass und Hetze sich wieder ausbreiten und das Gift in Debatten und Kundgebungen verstreut wird. Wie kann ich das sagen, wenn das Tragen der Kipper zum persönlichen Risiko wird? Ich fürchte, auf all das waren wir nicht genügend vorbereitet. Aber genau daran prüft uns unsere Zeit. Und diese Prüfung müssen wir aber bestehen. Das sind wir der Verantwortung vor der Geschichte, den Opfern und auch den Überlebenden schuldig. Was passiert ist, ist ein Angriff auf die Freiheit, demokratische Grundordnung. Es war ein Terroranschlag im Herzen von Europa. Ich wünsche den jüdischen Mitbürgern schnelle Genesung. Mögen sie irgendwann zur seelischen Ruhe kommen. Den beiden getöteten Opfern wünsche ich die letzte Ruhe. Den Angehörigen kann ich nur mein tiefstes Mitgefühl und mein Beileid aussprechen. Ich wünsche ihnen alles Gute und trauere mit ihnen. Baruch Dayan, Haimet, vielen Dank.